und wir alle wissen, welche Risiken an solche Zweitoperationen gebunden sind. Infektionsrisiken, Anästhesierisiken, Refrakturrisiken. Risiken, die teilweise im Prozentbereich, im deutlich zweistelligen Prozentbereich sein können, mitunter kumulativ über 40 Prozent. Und demgegenüber haben wir eine Technologie, die heißt Magnesix-Implantat von Syntelix. magnesiumlagierung, legierungsbasiert. Entfall der Zweitoperation. Halbes Leid, halbe Zeit, halbe Kosten, halbes Infektionsrisiko. Das ist ja im Grunde die Zielrichtung, die wir dem Patienten bringen wollen. Also ein, ein Implantat, was aus unserer Sicht die Medizinwelt revolutionieren kann, für das wir in Europa, in Israel, in Singapur, in Australien, in vielen anderen Ländern inzwischen Zulassungen haben und erfolgreich im Markt sind. 27.000 Implantate sind im Markt. Bis heute haben wir nicht einen einzigen meldepflichtigen Fall, der auf das Produkt zurückzuführen würde. Also eine blütenreine Weste, einen makellosen Track Record und demgegenüber bei Implantate Entfernung, die erforderlich wäre, wenn man nicht ein Magnesiumimplantat einsetzt, aber das Metall eben wieder aus dem Körper raus haben will, ein kumulatives Risiko Infektion und oder Refraktur von bis zu über 40 Prozent. Ich als mündiger Patient wüsste, für was ich mich entscheiden würde. Herr Professor Klaasen, Sie haben auch aufgezeigt, es gibt schon ein paar Player am Markt. Es gibt einen mehrere hundert Milliarden Dollar Markt. Sie bezeichnen sich selber mit Ihrer Unternehmung als Start-up. Sie wollen diesen Markt für sich gewinnen. Äh, wer ist im Markt unterwegs? Wie wollen Sie das schaffen, dass Sie diesen Markt für sich gewinnen können? Also der Implantatemarkt im Bereich der Titanimplantate. Und wir reden jetzt immer nicht über Hüft- oder Knieimplantate, die dauerhaft sein müssen, sondern über solche, die temporär einen Heilungserfolg etwa nach einem Knochenbruch oder einer Halux-Valgus-Operation oder ähnlichem sicherstellen sollen und dann aus dem Körper wieder entfernt werden können oder besser entfernt werden sollten, weil ja niemand dauerhaft einen Fremdkörper im Körper haben will, noch dazu einen, der auch MRT-Diagnostikmöglichkeiten dann erheblich einschränkt. Also der Markt der traditionellen Titanimplantate wird von vier, fünf, sechs großen Konzernen dominiert. Diese Konzerne haben eine kumulierte Marktkapitalisierung von etwa 400 Milliarden Dollar. Nun kann man darüber streiten, wie viel davon auf den Implantatemarkt an sich entfällt. Wir schätzen, dass das etwa 100 Milliarden Dollar sind. Das Marktkapitalisierungsvolumen der kumulativ in diesem Markt vorhandenen Kernwettbewerber, das heißt es ist ein Riesenmarkt, wir glauben und sind überzeugt, dass wir eine Technologie haben, die eben in der Prozesskette Magnesix-Implantat ohne erforderliche Implantatentfernung, der Prozesskette Titanimplantat mit Implantatentfernung, selbst dann, wenn ein Titanimplantat perfekt wäre, deutlich überlegen ist. Wir glauben, dass wir für den Patienten einen deutlichen Mehrwert stiften können, indem eine Implantatentfernung obsolet wird und alle damit einhergehenden Risiken obsolet werden. Und deshalb glauben wir, dass unsere Technologie das Potenzial hat, diesen Markt wirklich disruptiv zu verändern und zu erobern. Und dann sage ich Ihnen, ob dann am Ende das Potenzial eine Milliarde oder zehn oder 20 Milliarden ist,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 und Fehler vermeidend und ob das Potenzial dann noch eine zehnerpotenz höher ist am Ende oder nicht, das werden wir sehen. Sie haben gesagt, Sie haben fünf Jahre Vorsprung vor dem Wettbewerb, vor potenziellen Wettbewerbern. Aber Sie haben jetzt wieder einige Schritte heute vorgestellt, um den Vorsprung noch mal auszubauen. Das sind ganz wichtige Meilensteine auf der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Wie sehen die aus? Wir haben an entscheidenden Stellen wirklich Durchbrüche erreicht und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 wie China und andere, die man natürlich aus Singapur leichter erschließen kann als vom Fernschreibtisch Schreibtisch in Hannover. Also ich bin sehr, sehr dankbar der Regierung von Singapur und dem Economic Development Board für diese Unterstützung. Und ich finde, es ist ein sensationeller Schritt, dass die Regierung von Singapur dieses herausragend potenzialträchtige Start-up in Hannover finanziell und inhaltlich unterstützt, stark unterstützt. Sie haben einen weiteren strategischen Finanzinvestoren gefunden, der Sie in einem speziellen Markt in China, in Japan, also im asiatischen Markt, nicht nur mit Finanzmitteln unterstützen wird, sondern mit Netzwerk, mit lokalem Know-how. Stellen Sie uns den bitte mal vor. Ja, das ist der zweite, wirklich fulminante Durchbruch, der uns gelungen ist. Wir haben einen asiatischen institutionellen Investor für uns gewinnen können, der sich nicht nur mit einem multimillionen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 Der Geschäftsführer dort, Leon Munwei, hat selber in Japan studiert, Spricht, obwohl er Singapur-Chinese ist, fließend japanisch, ist in Japan und in China bestens vernetzt. Das heißt, dieser Investor ist für uns wiederum eine echte Auszeichnung, dass wir heute schon im globalen Kapitalmarkt damit angekommen sind. Und er wird uns ganz sicher erheblich helfen, bei unserem Vertriebsausbau und Aufbau in Singapur, in der ASEAN-Region und dann ganz besonders auch in China und Japan. Aber Amerika steht auch auf der Liste ganz oben drauf. Da haben Sie auch schon erste Erfolge. Also ich, ich sage mal Folgendes. Wenn man die Mission und den Wunsch hat, einen Teil dieser Medizinwelt disruptiv, positiv zum Patientenvorteil zu verändern, dann muss man natürlich den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 aktuell nach wie vor der größte Markt der Welt, aber es liegt auch in der Hand, weil es der größte Markt der Welt ist, dass wir in diesem Markt den größten relativen Nutzen stiften könnten, aufbauend auf den heutigen Zahlen. Denn auch in den USA gilt, es gibt mehr Infektionstote in Krankenhäusern als Verkehrstote auf den Straßen und deshalb ist natürlich jeder vermiedene unnötige chirurgische Eingriff wie etwa eine Implantatentfernung auch im US-Markt von besonderer Bedeutung. Was kann diese disruptive Technologie denn in diesem Markt, in diesem wichtigen Markt verändern? Was wird anders sein in zehn Jahren? Wir haben ja in zwei Bereichen gesehen, dass selbst Multimilliardenkonzerne Technologien nicht über die Zeit retten können, wenn es neue, bessere Technologien gibt. Ich selbst bin groß geworden im Zeitalter der Musikkassette, die, als aber dann die CD kam, konnten selbst Konzerne wie BASF die Musikkassette nicht retten, weil die CD zu überlegen war. Heute sind wir auf dem Weg zu den Streamingdiensten, auf dem nächsten Schritt. Wir haben was ähnliches bei den Telefonen. Als das Handy kam, war das Festnetz nicht zu retten. Und als das Smartphone kam, war das konventionelle Handy nicht zu retten. Also Sie könnten Unternehmen wie Siemens, Nokia oder heute Apple und Samsung besonders danach befragen oder in dem anderen Bereich Unternehmen wie, wie BASF oder heute eben die, die Streaming-Dienste. Ich bin durchdrungen von der Überzeugung, dass wir in der Medizin genauso wie wir einen Übergang von der Stahlwelt in die Titanwelt hatten, der in vielen Märkten vollzogen ist, in den entwickelten Märkten, es gibt noch Märkte, wo viele Stahlimplantate eingesetzt werden, aber in den State-of-the-Art-Märkten ist praktisch der Übergang vom Stahl zum Titan vollzogen. Und ich bin überzeugt, dass wir bei allen Implantaten, die nicht auf Dauerhaftigkeit angelegt sind, also nicht etwa bei Knie- oder Hüftgelenken, dass wir bei allen Implantaten, deren Einsatz nicht auf Dauerhaftigkeit, sondern auf temporäre Heilung und damit im Ansatz auf danach angebrachte Implantatentfernung ausgerichtet sind, erleben werden, dass die Magnesiumwelt die Titanwelt komplett ersetzt. Für mich ist das entschieden. Und ich bin überzeugt, ich kann Ihnen nicht sagen, ob das drei Jahre oder 30 Jahre dauert, aber ich bin überzeugt, genauso wie, die, wie wir den Übergang hatten von der Stahlwelt in die Titanwelt, der unaufhaltsam war, werden wir den Übergang der Titanwelt in die Magnesiumwelt erleben. Und dann hoffen wir, dass in dieser Magnesiumwelt unser einzigartiges Material Magnesics auch zukünftig einen herausragenden Stand hat. Per heute sind wir der Weltmarktführer bei bioabsorbierbaren, transformierbaren metallischen Implantaten.